Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst mit Gebet beginnen und bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Danke dir, Jesus Christus, auch für diesen Sonntag. Danke Herr, dass wir als Gemeinde uns hier versammeln dürfen, als die erlöste Schar, Herr, die du zu dir berufen hast. Und ich danke dir, Herr, dass auch in dieser Zeit wir dich hier anbeten dürfen. Und dafür bitte ich dich, Herr, dass du jeden, der heute auch hier stehst, hilf sich auf dein Wort zu fokussieren, die Fragen und Probleme des Alltags jetzt nicht daran zu denken, sondern sich auf dein Wort auszurichten, darauf bedacht zu sein, was du zu jedem von uns heute Morgen reden möchtest. Durch das Wort, danke dir, Herr, dass das unsere Hoffnungsquelle ist, unsere Lebensquelle, hilf uns daraus reichlich zu schöpfen, hilf uns daraus gestärkt und erbaut zu werden, hilf uns aber nicht nur zu wissen und zu hören, sondern auch zu tun, was wir hören und umzusetzen. Denn dies zeigt unsere Liebe zu dir, indem wir dir gehorsam sind. Im Namen des Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz und öffnet eure Bibeln. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte. Und zuvor haben wir gelesen, in den ersten Versen von Kapitel 11 und davor, wie sich Cornelius bekehrt hat und wie sich Petrus wegen seines Verhaltens, weil er ja bei den Nichtjuden war, bei Cornelius in seinem Haus, musste er sich vor den jüdischen Gläubigen rechtfertigen. Und so erzählte er von seiner Vision, welches er, welche er bekommen hat mit dem Tuch voller lebendiger Wesen, die Bedeutung, die wir gesehen haben, dass er nun zu den Heiden gehen kann, dass Gott das Heil auch den Heiden bringt, aber auch das jegliches Essen der Herr für rein erklärt, wenn es, das Gewissen, wenn es das Gewissen nicht richtet. Und so schließlich erzählt Petrus, dass auch der Heilige Geist, nachdem Cornelius und die Seinen das Evangelium gehört haben, auf diese Menschen kam und sie denselben Geist empfangen haben, wie auch sie einst. Und dieses Wunder, so haben wir auch schon gehört, hat diesen Sinn und Zweck darin gehabt, dass die Juden, die gläubigen Juden erkennen konnten, dass das Heil nun auch an die Heiden gegeben ist, dass auch sie nun Vergebung der Sünden erlangen dürfen und Gottes Kinder werden können. Und das ist sehr wichtig und wir sehen, wofür das führt, nämlich die Entstehung der Gemeinde. Und dazu möchten wir heute lesen in der Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Die nun, welche sich zuerst, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönözien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer, aus Zypern und Kyren, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Wir lesen noch weiter bis Vers 30 den Abschnitt. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab herab nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein, unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen, gemäß seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfsleistung senden sollte. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Soweit. Wir lesen von Antiochia, wo die erste entstand, beziehungsweise wo Juden und Christen gemeinsam in einer Gemeinde sich wiederfanden. Antiochia war eine Metropole nach Rom und Alexandria, die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches, also eine sehr große und bedeutende Stadt. Und einige gläubige Männer bringen nun das Evangelium nach Antiochia zu den Heiden, zu den Nichtjuden. Und es bekehren sich eine sehr große Anzahl von Heiden und so entsteht dort diese Gemeinde. Und die Gemeinde in Jerusalem bekommt das mit und sendet einen fähigen Mann dorthin zur Unterstützung, Barnabas. Und anscheinend wird die Aufgabe bald so groß, dass Barnabas wiederum Unterstützung braucht und erholt sich Paulus dazu. Und die beiden bleiben dort, um zu lehren und die Gemeinde theologisch gesund auf die Beine zu stellen. Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, merkt an, dass in Antiochia die Jünger zuerst Christen genannt wurden. Dieses Wort kann man heute eher als spöttischen Ausdruck verstehen, nämlich jene von der Sekte Christi. Das war vielleicht eher als Beleidigung zu sehen. Und ab Vers 27 lesen wir etwas Interessantes, was diese junge Gemeinde schon auszeichnet, nämlich es kommen Propheten, die eine Hungersnot ankündigen, die dann auch eintritt in ganz Judäa. Und wir sehen ein großes Zeugnis von dieser jungen Gemeinde in Antiochia, Nämlich, dass sie Hilfeleistungen zusammen sammeln, wie wir lesen, jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen, jeder wie er kann, gibt dazu und sie senden diese Hilfe an die Gemeinde in Jerusalem. Sie unterstützen praktisch jetzt die Gemeinde, die ursprünglich sie selbst unterstützt hat, nur in einer anderen Art und Weise. Und Das ist für uns heute auch weiterhin ein sehr wichtiges Vorbild, nämlich, dass die Gemeinden zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen sollten, vor allem in schwierigen Situationen, sei es, wie wir hier lesen, lehrmäßig, sei es ähm, materiell, hilfsgütermäßig. Und das ist für uns ein großes Vorbild als Gemeinde, wo wir auch mit anderen Gemeinden vernetzt sind, einander zu denken, und füreinander zu beten und auch füreinander einzustehen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen zum Gebet und den Herrn danken, für unsere Gemeinden und für die Gemeinden um uns herum und dass der Herr uns segnet mit einer guten Gemeinschaft auch untereinander. Lass uns gemeinsam den Herrn dafür loben. Danke dir, Jesus Christus, für diese Worte, die der Apostel Lukas uns hier niedergeschrieben hat, dass wir sehen dürfen, Herr, wie diese erste Gemeinde von Juden und Nichtjuden in Antiochia entstanden durfte. Danke dir, Herr, dass du dein Werk unter den Heiden dort begonnen hast und dass auch wir heute hier als Gemeinde vor dir stehen dürfen, als Resultat dessen, dass dein Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wurde, durch Treue, Männer und Frauen, die gute Botschaft weitergegeben wird. Danke dir auch, dass wir heute diese Aufgabe haben, das Evangelium weiterzutragen. Danke, Herr, dass wir als Gemeinde auch die Möglichkeit haben, andere Menschen zu unterstützen in diesem Dienst, auch andere Gemeinden zu unterstützen. Danke, Herr, dass auch wir Gemeinden haben, die uns unterstützen. Danke, Herr, dass du deine Gemeinde baust als eine weltweite Gemeinde, zwar lokal, jede einzelne Gemeinde, aber dass wir vernetzt untereinander sein dürfen, weil wir wissen, dass wir alle in dir verbunden sind. Dafür danke ich dir, Herr, danke, Herr, dass du über allem stehst, dass du Gelingen schenkst, wie wir auch in Antioch gesehen haben, dass deine Hand auch dort war. Und so bitte ich dich auch, Herr, dass du auch hier unsere Gemeinde und viele weitere Gemeinden hier in Berlin und in Deutschland und weltweit baust, dass deine Hand mit ihnen ist, dass du ihnen die Lehre schenkst, die gut für sie ist, um die Menschen nach deinem Wort reif zu machen. Im Namen Christus bitte ich. Amen. Wir möchten nun gemeinsam unseren Herrn loben mit Gesang. Unschätzbare Jesus, ewig Treue, Du siehst mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heim. Hatte Tod die Macht verloren. diesen Tod besiegt. Du hast diese Welt besiegt, Herr. Du stehst über allen Menschen, du stehst über diesem gesamten Universum. Du hast für uns den Weg zum Vater freigemacht, indem du mit deinem Blut bezahlt hast. Wir dürfen jetzt zu dir kommen. Du hast wirklich Macht, um unsere Sünden zu vergeben. Unser größtes Problem hast du aus dieser Welt geschafft und wir dürfen reagieren mit Glauben und Vertrauen darauf. Wir danken dir dafür, dass wir diese Zeit jetzt haben, um zusammenzukommen, um in dein Wort zu schauen. Wir wollen dich bitten, dass du wirkst an unserem Herzen und dass du wirklich zu uns sprichst, auch heute durch dein Wort. Amen. Ja, setzt euch. Es ist auch immer wieder eine Freude, hier in Lichtenberg sein zu dürfen. Ich bringe auch Grüße aus der Gemeinde in Hellersdorf mit. Und auch wenn wir unter diesen besonderen Bedingungen jetzt hier sein dürfen, unter Abstand, ist es doch dennoch eine große Freude, dass wir hier sein dürfen und zusammen als Gemeinde zusammenkommen dürfen und in Gottes Wort schauen dürfen. In zahlreichen wissenschaftlichen Umfragen wurden die Menschen befragt, was denn der größte Wunsch, was denn die größte Erfüllung dem Menschen im Leben gibt. Was ist der größte Wunsch und der Traum deines Lebens? Und was gibt dir ein erfülltes Leben? Was gibt uns ein vollkommen erfülltes Leben in Freude, wo dir nichts mehr fehlt? Und die Antworten dieser Umfrage, sie waren unfassbar deutlich. 70% aller Befragten, sie gaben an, dass die Gesundheit die erste Priorität sei. Die Gesundheit meiner Angehörigen, meiner Freunde und meiner selbst. Und du kennst diesen Spruch sicherlich zu gut. Hauptsache, du bist gesund. Und ich denke, wir leben auch heute in einer Zeit, in der das Wort Gesundheit weitaus mehr Relevanz hat, als alles andere, was wir sonst so kennen. Nichts mehr wird jetzt gerade behandelt, nichts anderes beschäftigt die Leute Tag ein und Tag aus. Und das ist auch der Titel der Predigt heute und die Frage, Hauptsache Gesundheit, ist das das, was die oberste Priorität von unserem Herrn Jesus Christus auf dieser Welt war? Ist es das, was uns hauptsächlich beschäftigen sollte und unsere größte Sorge sein sollte, ob wir wirklich gesund sind? Und wir kommen heute zu einem Text in der Bibel, in der wir Jesu oberste Priorität für dieses Leben heute erkennen. Und wir sehen, dass zu Jesus ein Mann gebracht wird, der gelähmt war. Der gelähmt war von klein auf, der nicht laufen konnte. Und ihr müsst euch vorstellen, ist diese Begebenheit, sie spricht aus einer Zeit heraus, wo es keine Rollstühle gab wo es keine Hilfsmittel gab. Das heißt, dieser Mann, er war wirklich sein ganzes Leben auf dem Boden und er war gefesselt an andere Leute, die ihn von einem Ort zum anderen Ort getragen haben. Und dieser Mann, er wird zu Jesus gebracht und Jesus zeigt auf, was das wahre Problem dieses Mannes ist. Und Jesus, er zeigt auch dir heute auf, was dein wahres Problem ist. Jesus, er zeigt auf, was die das ist das wahre Problem dieser Menschheit, was die eigentliche Not dieser Menschheit hier auf dieser Welt ist. Und das größte Problem und die wahre Not dieser Menschheit, es ist die Vergebung der Sünden. Dass du Frieden mit Gott erhältst durch das stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz. Mein Ziel heute mit dieser Predigt ist, dass du das verstehst. Das Allerwichtigste ist, dass du Jesus kennst und dass er dein Stellvertreter ist. Dass du weißt, dass du nach dem Tod bei Jesus sein wirst und nirgendwo anders. Und dass das dein Ziel ist, dass das dein, dein Weg ist, wo du hinläufst, deine dein, dein Lebenserfüllung ist in Jesus Christus. Und ich will, dass du die Größe Jesu wirklich vor Augen holst, dass er der Einzige ist, der uns helfen kann auch dieses Problem der Sünde aus dem Weg zu schaffen. Sündenvergebung und Glauben und Buße, es ist das Wichtigste jedes Menschen, egal mit wen du triffst heute in dieser Welt, wie krank ein Mensch sein kann, welche Probleme er haben kann, die größte Notwendigkeit ist, dass er Frieden mit Jesus Christus und durch Jesus Christus erhält. Ich lade euch dazu ein, Markus Kapitel 2 zu öffnen. Das Markus-Evangelium ab Kapitel 2. Wir sehen im Kapitel 1 zum Kontext in Versen 14 und 15, dass Markus damit beginnt, Jesu Dienst und Wirken zu beschreiben. Und diese Botschaft, sie war eindeutig gewesen. Sie war kurz und eindeutig, das Reich Gottes ist nah, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wir lesen auch immer wieder, dass viele, viele Leute zu Jesus gekommen sind und diese Botschaft gehört haben. Sie waren vollkommen erstaunt von Jesu Lehre, von seiner Vollmacht. Und Jesus, er predigte diese Botschaft nicht nur ähm, wie einer, der irgendwie gute Worte hatte, der irgendwie gut sprechen konnte, und er, er sprach auch nicht von irgendwelchen Überlieferungen, von irgendwelchen Überlieferungen von alten Schriften, wie die Pharisäer es gesprochen haben, sondern er predigte aus dem Alten Testament, er predigte aus dem Wort Gottes selbst. Und seine Botschaft, sie war immer wieder auch mit Heilungen und Austreibungen verbunden, äh, Austreibungen von bösen Geistern und Heilungen von verschiedensten Krankheiten. Und Markus, er macht in diesem Kapitel hier deutlich, wer dieser Jesus war und warum es ihm in seinem Dienst ging. Ihr müsst euch vorstellen, viele Menschen sind zusammengekommen, um Jesus zu hören. Aber nicht alle Menschen sind gekommen, um ihr wahres Problem zu lösen. Viele Menschen kamen nur zu Jesus, um, um irgendwie Jesus als ein Entertainer zu sehen, als jemand, der große Wunder tut, der Geister austreibt, der Menschen wieder gehen lässt. Aber doch war Jesus das alles nicht so vorrangig, wie die Verkündigung des Evangeliums und dessen, dass ein Mensch wahrhaftig an ihn glaubt und Vergebung erhält. Und diese, Aus, diese Heilungen und diese Austreibungen, diese ganzen Wunder, die er getan hat, das waren alles nur Bekräftigungen, dass das, was in dem Leben dieses Menschen passiert ist, das heißt, dass er geglaubt hat und Buße getan hat, dass das auch wirklich geschehen ist, dass Jesus auch wirklich Sünden vergeben hat. Und so lasst uns zu dem Text in Markus Kapitel 2 ab Vers 1 kommen und Gottes Wort sprechen lassen. Markus Kapitel 2 ab Vers 1. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelte sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelehmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist gleicher zu dem Gelähmten zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte, und ging vor alle Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Im Vers 1 sehen wir, dass Jesus wieder nach Kapernaum kam. Und Matthäus, das Matthäus-Evangelium, es beschreibt genauso die gleiche Geschichte, aber fügt noch einige Sachen hinzu und fügt hier hinzu, dass es seine Stadt war. Also Jesus war anscheinend in dieser Stadt für eine gewisse Zeit und hat dort in diesem Haus Gewohnt. Und man kann besser sagen, es war seine Stadt, er kam einfach wieder nach Hause, in dem er eine Zeit lang wohnte. Menschen, sie verkündigten einander, dass Jesus wieder da sei. Wir lesen Vers 1, und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele. Man könnte sagen, sie, sie haben einander verkündigt, der große Verkündiger, der vollmächtige Lehrer, Jesus ist wieder da. Und sie schrieben nicht nur in eine WhatsApp-Dorfgruppe, wo äh, ja alle drinne waren und alle diese Nachricht bekommen und dann schnell zum Haus Jesus gekommen sind, sondern sie haben, weil, äh, weil es damals kein WhatsApp gab, sie haben damals einander verkündigt, Jesus ist da, der große Verkündiger ist da. Jeder dem Nächsten immer wieder weiter. Und diese Botschaft, sie verkündigte sich wie ein Lauffeuer. Es kamen so viele Menschen zusammen, dass, dass es wirklich hier davon ausgegangen wird, dass es 50 bis 60 Leute sind. Und es ist ein kleines Haus. Und dieses Haus war nicht sonderlich groß gewesen. Man geht auch hier von einem einfachen Haus aus, von einfachen Menschen. Und somit war dieses Haus Jesu relativ schnell sehr voll gewesen. Die Menschen, sie kamen zusammen und sie wollten von Jesus hören. Sie wollten Jesu wirken und seine Verkündigung hören. Und wir lesen hier Vers 1, Vers 2 dann. Und er verkündigte ihnen das Wort. Die frohe Botschaft des Evangeliums, welches allen Menschen die Vergebung der Sünden zuspricht. Dieses Wort, das er verkündigt hat, das war die Botschaft von dem Zorn Gottes über die Sünde des Menschen. Das Wort, das er verkündigt hat, es war die Botschaft zur Wiederherstellung der Beziehung von Mensch zu Gott. Das war Jesu Botschaft, die er verkündigt hat. Vers 2 sehen wir, dass kein Platz mehr war. Die Leute sind zusammengekommen und die, die Karten, sie waren vollkommen ausverkauft. Das Haus, es war voll. Ein volles Haus. Und die Menschen, sie waren voller Staunen und sie hatten ein großes Verlangen, zu Jesus zu kommen. Und es waren sicherlich viele Menschen mit dabei, die aus falschen Motiven gekommen sind und die auch wieder gegangen sind. Es sind aber Menschen auch gekommen, die ein großes Verlangen hatten, Jesus zu hören und die auch gerettet aber wieder gegangen sind. Und so sehen wir hier, ist eine große Menge hinzugekommen an verschiedensten Menschen und Lukas fügt hier hinzu, dass Pharisäer und Gesetzeslehrer aus allen Dörfern von Galiläa, Judäa und Jerusalem dazukamen. Also auch Gesetzeslehrer kamen hier zu der Verkündigung Jesu. Das Haus es war voll, die Karten waren ausverkauft, es war auch kein Platz vor der Tür. Und diese Häuser damals, sie hatten keine separaten Eingänge, sie hatten keine sonderlich großen Fenster, wenn überhaupt Fenster. Und somit gab es keine andere Möglichkeit, um zu Jesus zu kommen. Das Haus, es war vollkommen voll. Jesus stand vielleicht in der Mitte dieses Hauses und alle Menschen um ihn herum. Es standen sicherlich auch schon Menschen vor der Tür. Das heißt, man konnte auch nicht mehr sich vor die Tür stellen und aus Jesu Worten hören. Und somit gab es keine andere Möglichkeit, um zu Jesus zu kommen, als die Option durch die Decke. Man hätte sicherlich irgendwie von weit aus ähm, etwas weiter vom Haus hinweg sich hinstellen können und irgendwie noch irgendwas hören, was Jesus dort verkündigt. Aber man konnte keinen Gelähmten vor Jesu Beine legen. Das Haus, es war voll, es war keine Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Es waren einfach zu viele Menschen. In Vers 3 sehen wir, dass vier Männer einen Gelähmten zu Jesus bringen wollen. Und dieser Mann, er musste sicherlich mindestens 60 Kilogramm schwer gewesen sein. Oder diese Männer, die diesen Gelähmten getragen haben, sie waren einfach schwache Männer gewesen. Aber man geht hier davon aus, dass das wirklich schon ein Mann gewesen ist, im fortgeschrittenen Alter. Und ja, mindestens 60, 70 Kilo gewesen sein muss. Denn vier Männer trugen diesen Mann auf der Liegematte. Die Arme dieser Männer, sie waren schwer belastet mit der Last dieses Menschen, dieses Gelähmten. Aber sie wollten nur eines, sie hatten nur ein Ziel vor Augen. Sie waren ausdauernd und sie hatten ein Ziel, sie wollten ihren Freund zu Jesus bringen. Sie wollten ihren Freund vor die Beine Jesu legen. Und Lukas, er sagt hier, sie versuchten ihn vor Jesus bringen hinzulegen. Die eigentliche Last des Mannes, es war nicht seine körperliche Last. Das, was die Männer so belastet hat, die den ganzen Weg kann bis zu Jesus, es war nicht die eigentliche Last des physischen Körpers, sondern die eigentliche Last des Mannes, es war seine Sünde vor dem heiligen Gott, wie wir auch gleich sehen werden. Das Haus, es war vollkommen voll und die einzige Möglichkeit war, durch die Decke hindurch zu Jesus zu kommen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Häuser im Orient, sie waren einfach gebaut. Sie hatten Flachdächer, die auch nicht allzu groß waren. Die Häuser, sie hatten meistens eine Außentreppe gehabt, durch die man auf das Dach hinaufkommen konnte. Auf diesem Dach hat man sich oft auch ausgeruht, hingelegt. Das Dach, es bestand aus Balken aus Ästen und Gras, die quer auf den Seitenwänden lagen. Und obendrauf kamen dann gebrannte und getrocknete Lehmplatten, sowas auch wie, wie Ziegel. Und als letzte Schicht kam dann noch eine Schicht aus frischem und feuchtem Lehm. Das sind die einfachsten Häuser damals gewesen. Und diese Freunde dieses Gelähmten, sie nahmen die Tonschicht weg, sie legten die Ziegel frei und sie machten das Loch groß genug, um ihren Freund durch, diesen, durch dieses Dach herunter zu Jesus zu lassen. Und das, was sie da getan haben, das war nicht gerade freundlich, es war nicht gerade höflich. Auch damals war die Reparatur und das Bauen eines Daches mit materiellen Gütern und Zeit verbunden. Und auch noch angemerkt, dieses Haus, das sie da beschädigen, es war nicht ihr Haus, sondern es war ein Haus, von Jesus oder von, von, von äh, dem Bekannten Jesu. Solche Häuser, sie hatten kaum Fenster, wo irgendwie Licht hineinkam. Und jetzt haben die Freunde diesem Besitzer ein Dachfenster kreiert. Sie, jetzt kam auf einmal Licht von oben hinein in dieses Haus. Und ihr müsst euch vorstellen, Jesus steht dort in der Mitte dieses Hauses. Er belehrt alle Menschen, die dort sind, er verkündigt das Reich Gottes, er erzählt vielleicht Gleichnisse, er steht in der Mitte und die gesamte Menge um ihn herum und auf einmal beginnt es von, von, von oben her von Sand und Gras zu fallen. Auf einmal kommen Lichtstrahlen hinein, Jesus hört auf zu predigen, alle Menschen schauen nur nach oben und schauen, was machen diese Männer da oben, was machen sie jetzt gerade da, was haben sie vor? Es fällt Licht und Gras in, auf die Leute und auf, in diesen Raum des Hauses und alle Augen auf den Gelähmten. Alle Menschen fragen sich, was wird Jesus jetzt sagen? Der große Meister ist da und er wird jetzt unterbrochen dadurch, dass jemand anfängt, das Dach des Hauses zu, ähm, ja, zu manipulieren. Lesen wir Vers 5. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er dem Gelähmten die Sündenvergebung. Und Jesus, er sagte nicht, welcher Glaube. Es war sicherlich der Glaube, der für Männer, die den Gelähmten getragen haben, und des Gelähmten selbst. Es war aber auch insbesondere der Glaube des Gelähmten, den Jesus hier meinte, denn ohne Glauben ist es nicht möglich, gerettet zu werden. Ohne Glauben ist es nicht möglich, die Sünden vergeben zu bekommen. Aber lasst uns ein bisschen anschauen, welchen Glauben Jesus hier meint. Was bedeutet Glauben in der Bibel? Lasst uns dazu Hebräer, Kapitel 11, ab Vers 1 miteinander lesen. Wir sehen als allererstes, dass der Glaube eine feste Überzeugung ist. Der Glaube der fünf Männer hat eine feste Überzeugung. Und so sagt Hebräer 11, Kapitel 11, ab Vers 1, Dort sagt der Hebräerbriefschreiber, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Männer, sie waren vollkommen überzeugt, dass Jesus diesen Gelähmten heilen kann. Die Männer, sie waren vollkommen überzeugt, dass Jesus die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Und auch Gebrechen zu heilen. Jesus, er war nicht einfach nur ein Zauberer. Er war der Gesandte Gottes. Weiter sehen wir, dass der Glaube dieser Männer kreativ gewesen ist. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind oft sehr, sehr bequem. Wir kommen in die Gemeinde, wir bringen vielleicht unsere Freunde zu Jesus in die Gemeinde. Wir sehen, dass kein Platz mehr in der Gemeinde ist. Ich meine, auch gerade in dieser Zeit können wir uns das schlecht vorstellen. Die Gemeinden sind jetzt nicht mehr so voll, wie es vielleicht einst gewesen ist. Aber stellt euch mal vor, wir haben eine, einen, einen, einen tollen Gottesdienst, ein Jubiläumsgottesdienst und diese Gemeinderäumlichkeiten sind vollkommen überfüllt. Und es gibt einfach keine andere Möglichkeit, um hier irgendwie noch Platz zu nehmen oder an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Und du hast dir den Mut genommen und hast deine Freunde mit zum Gottesdienst eingeladen. Und ihr seid ein bisschen spät dran und ihr seht, die Räumlichkeiten sind überfüllt. Du hast keine Möglichkeit, deine Freunde mehr hier zum Gottesdienst mit reinzubringen. Nun, in unserer geringsten Anstrengung würden wir sagen, na gut, es war nicht Gottes Wille, dass ich heute mit meinen Freunden am Gottesdienst teilnehme. Es ist das, was die Männer hier getan haben? Wir hätten gesagt, es ist nicht Gottes Wille, dass ich heute mit meinen Freunden im Gottesdienst bin. In unserer geringsten Anstrengung würden wir sagen, es ist heute nicht Zeit, zu Jesus zu kommen. Aber genau das taten die Männer nicht. Sie unternahmen alles Mögliche, um heute zu Jesus zu kommen. Sie wollten nicht morgen zu Jesus kommen, Sie wollten heute an diesem Tag, wollten sie ihren Freund und der Gelähmte wollte an diesem Tag zu Jesus kommen und von Jesus hören. Der Glaube der Männer, er war kreativ und sie wollten unglaublich stark zu Jesus kommen. Des Weiteren sehen wir, dass der Glaube opferbereit war. Nun, wir müssen nochmals und immer wieder vor uns vor Augen holen, dieses Haus, wo sie ja, der, das Dach aufgebrochen haben, es war nicht ihr Haus. Und sie nahmen doch die Opfer auf sich, um dieses Dach aufzubrechen. Sie waren opferbereit. Sie nahmen all ihre Kraft und auch materielle Güter, die sie später wieder aufbringen mussten, um dieses Dach zu reparieren, auf sich, nur damit ihr Freund heute zu Jesus kommt. Sie waren opferbereit und sie gaben alles, um heute zu Jesus zu kommen. Ihr Glaube, er war aktiv, ihr Glaube, er saß nicht auf der Couch oder lag nicht auf, der auf dem Boden, sondern er war aktiv, er war begleitet von Werken, er war begleitet von Früchten, er war begleitet mit einem Willen und mit einem Weg hin zum Ziel, um Jesus zu begegnen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, welchen Glauben hast du heute an Jesus? Wie wichtig ist dir heute Jesus und seine Gemeinde? Wie denkst du heute über Jesus? Wie denkst du heute über sein Wort? Wie denkst du über Gemeindeveranstaltungen? Wieso bist du heute im Gottesdienst? Warum bist du heute hier? Warum sitzt du hier? Du hättest auch sehr gut ausschlafen können. Du hättest auch sehr gut eine Fernsehdokumentation anschauen können oder einen Livestream-Gottesdienst. Warum bist du heute hier? Ist das vielleicht wegen der Musik? Ist das vielleicht wegen den schönen Worten? Ist das vielleicht wegen dem zweiten Gottesdienst in russischer Sprache? Ist das vielleicht wegen der deutschen Sprache? Ist es vielleicht, weil deine Oma dich mitgenommen hat oder deine Großeltern? Wieso bist du heute hier? Was? Wie denkst du über Gott und Jesus? Wie denkst du über seine Gemeinde, die er erkauft hat? Die weltweite Gemeinde, aber auch die örtlichen Gemeinden. Oder bist du einfach nur hier, weil du ein Häkchen auf deine Liste machen willst? Ich war diese Woche im Gottesdienst. Oder kommst du zu Jesus, weil du diesen festen Glauben und diese feste Überzeugung hast? Ich brauche Jesus. Ich möchte von diesen Worten hören. Ich, muss, ich will von ihm lernen. Ich will Neues erfahren. Ich will Jesus dich kennenlernen und ich will, dass du mir hilfst, mich kennenzulernen, wie sündig und wie schlecht ich bin und wie gut du bist doch, Jesus Christus. Bist du hier, weil Christus deine Stärke ist? Warum sind wir im Gottesdienst? Warum glauben wir an Jesus? Was glaubst du, wenn du an Jesus denkst? Die zweite Frage ist, wohin bringen wir unsere Freunde? Wir sehen hier von vier Männern, die ihren Freund zu Jesus brachten. Und wir ertappen uns sicherlich zu gut, wo in Situationen, wo wir mit unseren ja, Christus fernen, Freunden, eine Menge Sachen unternehmen, aber die Einladung zum Gottesdienst, die Einladung zur Bibelstunde, einfach irgendwo unter den Tisch fällt. Wohin bringen wir unsere Freunde? Erkennen wir die wahre Not der Rettung unserer Freunde, der Menschen, die uns wichtig sind? Erkennen wir ihre Not der Heilung von Sünde des Friedens mit Gott durch Jesus Christus? Oder wollen wir einfach nur eine gute Zeit verbringen mit ihm? Einfach nur just for fun? Einfach nur mal die Zeit am Wochenende gut miteinander verbringen? Wieder an alte Zeiten über alte Zeiten sprechen? Oder kennen wir unseren wahren Auftrag hier auf dieser Welt, das Evangelium zu verkündigen? die Zeit vollkommen auszukaufen? Laden wir sie zur Gemeinde ein? Aber auch die andere Frage ist, nehmen wir uns Zeit, auch unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Angehörigen und Bekannte zu Jesus zu bringen? Und es gibt verschiedenste Arten und Weisen, wie wir unsere Freunde zu Jesus bringen können. Es kann die Jugendstunde sein, es können die teenie sein, es kann aber auch, die, äh, zu Hause, die Andacht zu Hause sein, wo wir gemeinsam als Familie in Gottes Wort schauen, unseren Kindern einschärfen, das Wort Gottes zu lesen, diese Wahrheiten immer wieder vor Augen zu holen. Welchen Glauben hast du heute an Jesus Christus? Glaubst du an die Kraft des Wortes, welches in der Gemeinde verkündigt wird? Das Größte, was wir tun können, ist unsere Freunde, unsere Bekannte, alle Menschen zu Jesus zu bringen. Wir haben gerade gesehen, dass die Männer einen großen Glauben hatten und dieser Glaube, er war aktiv gewesen. Er hatte Werke gezeigt und ich rufe auch dich dazu auf, diesen großen Glauben an Jesus zu haben. Und der zweite Punkt, den wir uns jetzt anschauen in den nächsten Versen, er wird dir helfen, diesen Glauben an Jesus wirklich zu haben und in deinem Leben immer mehr, mehr zu stärken. Und diesen Glauben kannst du stärken, indem du darüber nachdenkst, wer Jesus wirklich ist. Indem dir wirklich bewusst wird und du überzeugt bist, wer ist Jesus Christus. Zweitens, sehe Jesus so, wer wirklich ist.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 Vers 5, stellt einen gewissen Höhepunkt dieser gesamten Begebenheit dar. Wir sahen in den Versen vorher diesen großen Glauben, wir sahen diesen ausdauernden Glauben, wir sahen den kreativen Glauben, wir sahen den Glauben in Werken und nun sehen wir Jesu Reaktion auf diesen Glauben. Wir sehen das Ergebnis ihres Glaubens und das Ergebnis ihres Glaubens, es war die Sündenvergebung, die Jesus, diesem Mann, zugesprochen hat. Jesus sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Frage, die wir uns hier stellen könnten, wieso, sagt Jesus, die sind deine Sünden vergeben. Mensch, dieser Mann, er war gelähmt, vielleicht von Kind auf. Dieser Mann, er hatte sicherlich auch Schmerzen gehabt. Er konnte nichts tun, als außer jemand, ihm irgendwie helfen könnte. Er war unselbstständig in seinem gesamten Leben hindurch. Und da kommt der Mann endlich zu Jesus und Jesus sagt ihm, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hat Jesus irgendwas missverstanden? Hat Jesus etwas nicht gesehen? Hat er nicht verstanden, dass dieser Mann gelähmt ist? War der größte Wunsch dieses Gelähmten nicht seine Gesundheit? Wollte er nicht gesund werden? Und um Jesu Worte zu verstehen, müssen wir ein bisschen auch in diese Zeit hineinschauen, wie die Menschen damals über Krankheit und Lebung gedacht haben, wie Menschen über Leid damals gedacht haben. Und das sehen wir gut in Johannes 9, Vers 2, dort fragen die Jünger Jesus nämlich, ähm, da sagen die Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Also damals im Alten Testament und auch in Zeiten der Neuen Testamentlichen Gemeinde war dieser Gedanke, dass Krankheit und Leid unmittelbar was mit Sünde zu tun hat. Es war nicht selten, dass die Menschen dieses Wissen hatten, wenn jemand krank ist oder Leid erträgt, dann muss das irgendwie eine Folge von, von Sünde sein. Und es konnte persönliche Sünde sein in der ein Mensch lebte, es konnte aber auch ein, eine Folge dessen sein, was im ersten Buch Mose Kapitel 3 geschehen ist, das heißt die allgemeine Sünde in dieser Welt. Denn jede Sünde, denn jede, jede, jedes Leid, jede Krankheit ist immer die Folge von dem Sündenfall in dieser Welt. Aber was dieser gelähmt auch hier in diesem Abschnitt dachte, ob er davon ausging, ob es seine persönliche Sünde war, in der er gegen Gott gesündigt hat und dass er deshalb bestraft worden ist mit der Geburt oder mit dieser Lähmung, oder ob es einfach nur allgemein aufgrund der Sünde in dieser Welt gewesen ist, ist hier nicht deutlich. Aber, und Jesus macht das hier auch nicht klar, wer hat gesündigt. Aber er macht eine Sache klar und er sagt, das eigentliche Problem ist seine Sünde gegen Gott. Ob seine persönliche oder die allgemeine Sünde, die in dieser Welt herrscht. Diese, das eigentliche Problem dieses Mannes, es war seine Sünde gegen Gott. Und wir können uns hier an dieser Stelle wieder weiter fragen, welche Sünde meint Jesus? Was hat dieser Gelähmte getan, dass er Vergebung von Gott braucht? Und da müssen wir uns auch fragen, was, was, was ist Sünde eigentlich? Dieser Mann war sicherlich nicht im, äh, fähig gewesen, einen Raubüberfall zu begehen, einen Attentat zu begehen, Ehebruch vielleicht zu begehen oder jemanden sonst irgendwie ähm, äh, Böses anzutun. Und diese Vorstellung, die diese Welt auch immer wieder hat, die ist so falsch. Sünde ist nicht nur das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, sondern Sünde ist jede schlechte Tat, die Gott nicht ehrt. Selbst der kleinste falsche Gedanke, den du haben kannst, ist bereits Sünde gegen Gott und macht dich vollkommen unfähig, um in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. Sünde, sie beginnt in unserem Herzen. Sünde, sie entspringt unserer Natur. Psalm 51, Vers 7 sagt, in Sünde bin ich Geboren, in Schuld hat mich meine Mutter empfangen. Wir sind bereits als Sünder in diese Welt eingetreten. Und das ist nur die Folge dessen, dass wir so böse und schlecht denken und sind. Dass wir Gott nicht suchen, dass wir den Frieden mit Gott durch Jesus Christus nicht suchen. Sünde, sie ist die Übertretung von Gottes Geboten. Gott als der Herrscher, Gott als der Schöpfer dieser Welt er hat dieser Welt einen gewissen Rahmen gegeben. Einen Rahmen, wie die Menschen zu leben haben. Und das sind seine heiligen Gebote, die moralischen Maßstäbe. Und wir als Menschen, wir haben diese Gebote zahlreich übertreten. Und das, was Jakobus 2, Vers 10 sagt, er sagt, selbst eine Sünde reicht aus, um gegen das gesamte Gesetz Gottes zu getreten zu haben. Denn wenn das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Das heißt, du kannst sicherlich viele gute Taten tun, aber wenn du in deinem Leben einmal gesündigt hast, dann bist du vollkommen schuldig gegen das Gesetz Gottes. Und ich versichere dir, du hast nicht nur einmal gesündigt. Du sündigst in erster Linie immer und immer wieder gegen Gott. Und auch wenn du deinen Nächsten hast, deinen Nächsten schmähst, gegen deinen Nächsten Hass hast, dann hast du ja, Sünde gegen deinen Nächsten. Aber Sünde ist immer in erster Linie gegen Gott, weil ihm diese Welt gehört, weil Gott dich geschaffen hat und Gott festlegt, wie diese Welt zu funktionieren hat und nicht du. Sünde ist immer gegen Gott und wir sind vollkommen in Sünde geboren. In dieser Begebenheit, in Markus 2, haben alle Menschen nur die physische Not dieses Mannes gesehen. Seine Leiden, seine Lähmung, aber Jesus, er sieht seine wahre Not. Jesus, er sieht, dass nicht das Problem seine temporäre Krankheit ist, seine Gesundheit, sondern seine ewige Verdammnis, die er antreten wird, wenn er aus dieser Welt herausgeht. Das ist das eigentliche Problem eines jeden Menschen. Nicht, dass wir irgendwie krank sind, dass wir Probleme haben, dass wir hier Misserfolg haben, dass wir da vielleicht in Streit leben, sondern das eigentliche Problem ist unsere Sünde gegen Gott. Und wenn du das bereinigt hast, dann sind alle Probleme temporär, sind alle Probleme sekundär. In dem Moment, wo du an Jesus Christus glaubst, wo du dein vollkommenes Vertrauen auf ihn legst, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Sünden vergeben kann, dass er Gott selbst dich allein nur retten kann und heilen kann, da wird er dir vergeben. Und du bist der glücklichste Mensch dieser Welt, beziehungsweise eines der glücklichsten Menschen dieser Welt, weil dir Vergebung zugesprochen wird. Unmittelbar, nachdem Jesus diesem Gelähmten Vergebung zuspricht, ist diesem Menschen vollkommen vergeben. Und Vergebung, es ist ein unglaublich wichtiges Wort in der Bibel. Das Wort Vergebung, es ist ein Thema, das sich vom ersten Buch Mose bis in die Offenbarung durchzieht. Das ist das Thema, worum es Gott immer wieder ging. Es war der Grund, warum Jesus auf diese Welt, warum Gott selbst auf diese Welt gekommen ist, um Vergebung den Menschen zu geben. Vergebung es heißt so viel wie aufheben, wegnehmen, bedecken, erlassen, wegsenden, nicht gedenken, tilgen, waschen. Jesus, er hat diesen Menschen ihre Sünden, seine Sünden aufgehoben. Er hat sie weggenommen, er hat sie weggesendet. Dieser, dieser Mann, ihm war vollkommen vergeben. Seine Sünden waren bedeckt. Vers 6 sehen wir, dass die Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer hohe Theologen in ihrem Herzen dachten, wieso lästert dieser? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und diese Männer, die das dachten, sie waren vollkommen richtig weil nur Gott allein kann Sünden vergeben. Wir sehen das Vers 7, dass die Männer Jesus als einen Lästerer sogar bezeichnen, weil sie haben ganz genau verstanden, was Jesus da gerade gesagt hat. Er hat gerade etwas gesagt, was nur eine Person, was nur einer auf dieser Welt tun kann. Und das ist die Vergebung der Sünden. Nur Gott allein kann Sünde vergeben. Und ihr müsst euch vorstellen, die Schriftgelehrten, sie waren vom Beruf her Gesetzeslehrer, sie waren Theologen, sie waren gewisserweise Älteste. Sie kannten Gott und sie kannten das Gesetz sehr gut, aber es war reines Wissen. Es war einfach nur ein reines Wissen. Es war keine Gottesfurcht von den Augen. Sie kannten Gott und das Gesetz sehr gut und doch kannten sie Gott nicht. Sie wollten auch nicht Jesus als den Sohn Gottes bekennen als den verheißenen Messias. Und sie hatten vollkommen recht, dass nur Gott allein Sünden vergeben kann. Aber sie wollten nicht Jesus als den Sohn Gottes anerkennen. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus, dass er dem Gelähmten sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben? Jesus ist Gott. Jesus, er ist nicht nur ein großer Prophet, er war ein Wegbereiter wie Johannes der Täufer, aus, was wir lesen aus dem Kapitel 1, im Markus. Im Vers 8 sehen wir, dass Jesus ihre Gedanken gelesen hat. Er wusste ganz genau, was die Menschen in ihrem Herzen dachten. Müsst ihr müsst euch vorstellen, Jesus erkennt auch deine Gedanken heute. Du sitzt hier inmitten all dieser Menschen und keiner kann wissen, was du denkst. Man kann vielleicht an deinem Gesichtsausdruck sehen, ob du fröhlich oder traurig bist. Aber was du denkst in deinem Herzen, welche bösen Gedanken, welche guten Gedanken du hast, die kann keiner sehen, außer du selbst und Jesus Christus. Jesus, er ist vollkommen Gott. Er sah in die Herzen dieser Menschen. Er war allwissend, er ist allwissend. Und Jesus, er beanspruchte auch diese vollkommene Gottheit für sich. Und genau das äh, verstanden auch die Pharisäer. Wo Jesus ihnen die Sünden vergeben, wo er die Sünden vergeben und zugesprochen hat, da haben sie gleich verstanden, Jesus beansprucht die Gottheit für sich. Vers 9 sehen wir, dann sagt er, fragt Jesus die, die Pharisäer, was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen? Dir sind die Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Nun ist es weitaus einfacher, jemandem zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Warum ist es einfacher? Ich kann dir heute die Sündenvergebung zusprechen und doch kann ich es nicht beweisen. Und doch kann niemand beweisen, was in deinem Herzen passiert ist. Und das passiert so oft auch in der katholischen Kirche, der Papst, die katholischen Priester. Und wie sie alle heißen, sie sprechen Menschen Sündenvergebung zu. Und doch kann niemand beweisen, ob diese wirklich passiert ist. Und ich kann euch versichern, zum größten Teil ist diese nicht passiert, weil sie gegen Gottes Wort spricht. Niemand kann uns Sünden vergeben als Jesus Christus selbst als dass wir zu Jesus Christus selbst kommen und ihn um Vergebung bitten. Niemand kann für uns stellvertretend beten und uns ja, und die Sünden wegsprechen. Das funktioniert nicht. Es ist nicht möglich. Wir sind nicht fähig, für jemanden einzutreten. Nur Jesus kann für uns eintreten. Aber woher soll ich wissen, dass mir die Sünden wirklich vergeben sind? Das wohl schwerere zu sagen ist hier in dieser Begebenheit, steh auf. Es war schwerer zu sagen diesem Gelähmten, steh auf. Wieso? Weil das Bedarf wirklich göttlicher macht. Jemanden gehen zu lassen, jemanden wieder die Beine zu geben, die Kraft in den Beinen zu geben, die er sonst wahrscheinlich noch nie hatte. Es bedarf wirklich Göttlicher Macht und diese Worte, sie waren einfach nicht nur mehr Worte, sondern sie zeigten wirklich Wirksamkeit. Ich weiß nicht, wer von euch in der Medizin tätig ist, aber ich denke, wir müssen nicht viel in der Medizin tätig sein, um zu verstehen, was Jesus hier getan hat. Ein Mann, der nie gegangen ist, der keinen Prozess von, ähm, von Wiederherstellung seiner Beine benötigt, kann auf einmal wieder aufstehen und gehen. Und Jesus, er hat das wirklich gezeigt, er hat die Vollmacht seiner Worte gezeigt, indem er dem Gelähmten wirklich dazu aufgerufen hat, steh auf und geh umher. Es waren nicht nur bloße Worte. Doch was Jesus hier am Ende deutlich macht und was wir auch auf, auf Grundlage des gesamten Neuen Testaments sehen, was wir auf Grundlage des gesamten Evangeliums in Markus sehen, das wohl schwerste, oder Das wohl schwerere war die Vergebung der Sünden. Wieso war das wohl schwerere, die Vergebung der Sünden? Weil Jesus selbst für die Sünden am Kreuz sterben musste. Weil Gott selbst von der Ewigkeit her auf diese Welt kommen musste und selbst am Kreuz sterben musste. Weil er selbst die Schuld dieser Welt auf sich genommen hat. Die Vergebung der es ist das, was wohl das wohl schwerere war, weil es Bedarf eines Opfers. Ohne Blutvergießen ist es nicht möglich, Sünden vergeben zu bekommen. Und dieses Blutvergießen hat Jesus selbst durch sein Opfer erbracht. Die katholische Kirche, sie hat inmitten dieser Corona-Pandemie eine erleichterte Sündenvergebungspraxis in Kraft treten lassen. Und bereits durch eine halbstündige Bibellektüre kann die Seele reingewaschen werden, wenn kein Priester zu Beichte da sei. Wer seid ihr, o oh Menschen, dass ihr festlegen könnt, wie Sünden vergeben werden können? Wer bist du, o oh sündiger Mensch, dass du irgendeine Vergebungspraxis ähm, da ausdenken kannst? die einem Sünder wohl die Sünden vergeben kann, als Jesus Christus selbst, als der Glaube an das Blut, das er vergossen hat, als das Gebet und das Bitten um Vergebung, als die Buße und die Umkehr zu Jesus hin. Wer kann uns Sünden vergeben? Es ist allein Gott, es ist allein Jesus Christus, der uns vergeben kann. Und Jesus, er kann uns vollkommen vergeben, weil er der Sohn des Menschen ist. Vers 10. Jesus, er ist der Sohn des Menschen. Und Jesus, er nannte sich fast ausschließlich Sohn des Menschen. Und wir können uns hier fragen, wieso nicht Christus? Wieso nannte er sich nicht Christus? Und wieso nannte er sich so oft Sohn des Menschen? Weil er vollkommen Mensch war. Weil er auch vollkommen Mensch war. Er war vollkommen Gott und er war vollkommen Mensch. Der Sohn des Menschen ist Jesus, welcher der Prophet Daniel vorhergesehen hat in Kapitel 7. Und Daniel, er sah voraus, wie Jesus in der Gegenwart des allmächtigen Gottes ähm, ähm, sich wieder in die allmächtige ähm, äh, Gegenwart Gottes begibt und die universale Autorität empfängt. Das ist das, was Daniel in Kapitel 7 bereits gesehen hat, dass Jesus auf dieser Welt war und wieder zurück zu Gott geht. Jesus, er macht durch diesen Titel deutlich, dass er wirklich vollkommen Mensch ist und somit vollkommen fähig ist, für die Sünden dieser Welt zu sterben und ein Mittler zu sein. Ein Mittler zu sein. Der, welche für sich einfach die Opfer, ein Opfer bringen kann für die Sünde der Menschheit. Markus 10, Vers 45 sagt der Schreiber hier, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, er war der Sohn des Menschen, der auf, diese Welt, auf dieser Welt gelebt hat, der gelitten hat. Es ist aber auch derjenige, der in Herrlichkeit wiederkommen wird und diese Welt richten Jesus, er ist vollkommen Gott und er ist vollkommen Mensch und dadurch ist er vollkommen fähig, ein Mittler für uns Menschen, zwischen Gott und den Menschen zu sein. Sehe Jesus so, wie er wirklich ist. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen. Vers 12, ich lese ab Vers 11 bis 12. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor alle Augen hinaus, sodass sie alle Erstaunten Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Gehorche Jesus und lobe ihn. Jesus, er zeigt auf, dass die Sünden dieses Mannes wirklich vergeben war, indem er den Menschen auch von seiner Lähmung geheilt hat. Er befiehlt ihm, Jemand, der noch nie wusste oder wahrscheinlich gar nicht weiß, wie man aufsteht, befiehlt er ihm, steh auf und geh umher. Jemand, der wahrscheinlich nicht mal weiß, was es bedeutet, auf zwei Beinen zu stehen. Jemand, der wahrscheinlich noch nicht mal sein Gleichgewicht halten kann. Und wie oft hatte der Gelehnte sicherlich versucht, immer und immer wieder aufzustehen und doch zu laufen. Vielleicht funktioniert es ja doch, aufzustehen. Und doch ist er wieder gefallen. Doch der Gelähmte, obwohl er wahrscheinlich in seinem Kopf dachte, in seinem Herzen dachte, nee, das funktioniert nicht, ich habe es schon so oft versucht. Und doch ist er den Worten Jesu Gehorsam. Obwohl er ganz genau weiß, obwohl ihm seine menschlichen Gedanken sagen, nein, es ist nicht möglich, sagt sein Glaube ihm, ich vertraue Jesus, ich stehe auf. Und ich glaube daran, dass Jesus wirklich mich geheilt hat und ich wirklich laufen kann. Und dieser Mann, er stand auf. Was sagt er in Vers 12? Und er stand sogleich auf. Es war nicht irgendwie ein Prozess, wo ihm die anderen Leute aufgeholfen haben, sondern er stand sogleich vor aller Augen auf und ging hinaus. Er zögerte ihn. Es war ein Prozess, der unmittelbar geschehen ist. Niemand, der ihm irgendwie geholfen hat. Und alle schreckten sicherlich zurück, wie kann dieser Mann auf einmal laufen? Wie kann dieser Mann auf einmal seinen eigenen Weg nach Hause gehen? Diese Männer, diese, äh, diese Leute haben den Mann, den gelebten Mann vielleicht auch gekannt. Sie wussten, er liegt immer dort in dieser Ecke und er bewegt sich auch nicht viel. Und jetzt auf einmal kann er laufen. Alle schreckten zurück und machten den Weg frei. Er ging durch die Tür, durch die er nicht hinein konnte. Er kam durch die Decke. Er kam mit einer Seele belastet, voll mit Sünde. Er kam mit einer Seele voll mit Ungerechtigkeit. Er kam mit einer getrennten Gemeinschaft von Gott, und er ging als vergebener Sünder, er ging als geretteter Sünder, er ging nicht als Sündloser, aber als ein gerecht gesprochener Sünder nach Hause. Der Gelähmte, er war Jesu Worten gehorsam und er ging nach Hause. Er ging nicht wie andere Gelähmte oder andere Geheilte in die Stadt und verkündigten allen darüber, dass er geheilt worden war. Wir sehen an einigen Stellen, dass Menschen geheilt worden waren und dann in die Städte gegangen sind und erzählt haben davon, und Jesus war es einfach nicht mehr möglich, das Evangelium zu verkündigen, weil so viele Menschen um ihn herum gekommen sind und er einfach behindert gewesen ist, um seinen Dienst des Wortes wirklich zu tun. Aber dieser Mann, er ging schweigend nach Hause, er ging in sein Haus und wie gerne wäre er noch bei Jesus gewesen, wie gerne hätte er noch mit Jesus auf Jesu Worte gehört, aber Jesus, er sagt, geh nach Hause, Und das lesen wir auch im, im anderen, ähm, in anderen Evangelien, die das damit hinzufügen, dass er wirklich nach Hause gegangen ist. Er gehorchte Jesu Worten. Und woher kannst du heute wissen, dass dir wirklich vergeben ist? Nun, Jesus heilt dich nicht von deiner Krankheit. Vielleicht heilt er dich, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du bis zu deinem Lebensende krank, aber wie kannst du heute wissen, dass der wirklich vergeben ist? Indem du Jesu Worten vertraust. Indem du vertraust darauf, dass Jesu wirklich für, dein, für deine Sünden gestorben bist? Der Glaube, er bleibt immer noch ein Glaube, ein Vertrauen in deinem Herzen gegenüber Gott. Darüber, dass du verstanden hast, dass du vollkommen sündig bist dass du vollkommen unfähig bist, um irgendetwas zu tun für deine eigene Errettung. Und dass nur Gott und dass Jesus Christus dich allein retten kann. Und du vertraust auf dieses Leben, das Jesus gelebt hat. Und das ist deine Zusicherung, die die Schrift dir gibt, indem du darauf vertraust, dass Jesus für dich gestorben ist. Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Kommt her zu mir, die ihr mühleselig und beladen seid. Diejenigen, die verstanden haben, ich kann nicht aus eigener Kraft gerettet werden. Ich kann nicht gerecht werden. Ich kann den Maßstab Gottes nicht erreichen. Ich bin vollkommen in Sünde und ich muss Ruhe finden, ich muss Vergebung finden in Jesus Christus. Wir glauben daran, dass Jesus vollkommen Gott ist, dass er vollkommen Mensch war und dass er uns die Sünden vergeben kann. Unsere Vergebung, sie macht uns frei davon, frei von unserer Sünde, auch wenn wir weiter sündigen, immer wieder verfehlen, aber wir können durch die Kraft Gottes in einem neuen Leben wandeln, wir halten eine neue Schöpfung, wir halten den Heiligen Geist und wir sind Jesu Worten gehorsam. Und wie sieht das in deinem Leben aus? Gehorchst du Jesu Worten? Nicht nur als, als dem, zu dem Zeitpunkt, wo du zum Glauben gekommen bist, sondern auch heute. Hast du diesen tiefen Wunsch von Jesus zu lernen? Hast du diesen Wunsch aus seinem Wort zu Sachen mitzunehmen oder liest du sein Wort so, dass du sagst, ich will wirklich was lernen oder etwas umsetzen in meinem Leben. Ich will diesem Wort wirklich gehorsam sein. Wir lernen von Jesus, indem wir in sein Wort schauen, indem wir es tief in unser, Pflan in die, in unser Herz hineinpflanzen in es bewahren, darüber nachdenken Tag und Nacht. Und die Bibel, sie spricht an keiner Stelle darüber, dass wir die Bibel täglich lesen sollen. Sie spricht darüber, dass wir den ganzen Tag darüber nachdenken sollen. Und es kann uns helfen, dass wir täglich darin lesen und dann auch tags darüber nachdenken. Aber das Prinzip ist, dass wir Tag und Nacht das Wort Gottes in unser Herz pflanzen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, reichlich. Habt ihr, ihr, ihr kennt den Begriff wohnen und ihr kennt auch die, die Unterscheidung von Gastsein. Ich kann bei jemandem zu Gast sein für eine kurze Zeit und ich kann bei jemandem wohnen. Und es gibt zwei Unterschiede. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, nicht, nicht zu Gast sein. Und das ist das Prinzip. Willst du Jesus wirklich gehorsam sein? Bist du ihm gehorsam? Und Gott, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, wie es dir heute geistlich geht. Es, ihm ist weitaus wichtiger, wie deine Gesundheit ist. Also du denkst äh, und wir Menschen denken so oft, dass die Gesundheit das Wichtigste ist und sie ist tatsächlich auch wirklich wichtig. Aber unser geistlicher Zustand ist Gott noch weitaus wichtiger. Lobst du Gott für deine Rettung, die er dir geschenkt hat, oder ist es für dich heute nichts mehr Besonderes? Erinnere dich darauf zurück, wie du dich gefreut hast, als Gott dir diese Rettung geschenkt hat wo du der gesamten Welt Christus verkündigen wolltest. Wahrer Glaube, er zeigt sich durch Werke. Und es, es ist nicht die Voraussetzung für wahre Rettung, sondern aber es ist einfach die Folge dessen. Der Glaube, er ist ohne die Werke tot. Und ich will, dass wir auch immer wieder uns daran zurückbesinnen, dass Jesus so wichtig ist, wie unsere Beziehung zu Gott gerade ist. Ob wir im Reinen wandeln, ob wir wirklich in den Weg der Heiligung gehen. Und ich will dich aber auch warnen, Vers 12 sehen wir, dass alle erstaunten und Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Nun, bei diesen Menschen, die hier Gott priesen und lobten, waren viele Menschen mit dabei, die Jesus nicht kannten. Und das sehen wir an anderen Begebenheiten. Da waren Menschen gewesen, die erstaunt waren über seine Lehre, die, die Jesus als großen Entertainer sahen, die als, als, ähm, mit, mit großer Neugier ähm, gekommen sind, die vielleicht einfach nur eine Heilung wollten oder einige vielleicht nur für den ersten Eindruck. Und Johannes 12, Vers 37 sagt, aber sie glaubten nicht. Es waren viele Menschen gewesen, die waren vollkommen überrascht und ähm, in Euphorie von Jesu wirken, aber sie glaubten doch nicht. Und das will ich dich auch heute warnen. Diese schönen Worte in der Gemeinde nicht nur zu hören und zu sagen, ja, es ist ein schöner Gottesdienst, es ist eine schöne Gemeinschaft, endlich mal wieder die Menschen aus der Gemeinde zu sehen und was Tolles zu unternehmen, sondern ich will dich wirklich warnen, das Wort auch wirklich zu tun. Das Wort, das Jesus verkündigt hat, das Wort, das wir hier predigen, verkündigen das Wort, das du vielleicht selber liest und hoffentlich liest, dass du es auch wirklich in deinem Leben anwendest und dass du zu einem wahren Anbeter Gottes wirst. Unser oberstes Ziel sollte es sein, Christus kennenzulernen und seine Gebote zu tun. Deine oberste Priorität sollte deine Wiederherstellung mit Gott sein. Sünde, es ist unser größtes Problem. Sünde, es ist unser größter Feind. Sünde, es, es trennt uns von Gott. Es, es führt zu geistlichen Tod in der Hölle. Und die Hölle gibt es wirklich. Sie ist genauso real wie der Stuhl, auf dem du sitzt. Sie ist genauso real wie alles andere, was du als unmittelbar real ansiehst. Sünde, sie führt zu ewigen Pein in der glühenden in der glühenden Feuer der Hölle. Und allein der Glaube an Jesus kann dich vor dieser Hölle erretten. Sie kann dich erretten von der Sünde. Und auch wenn du heute Jesus noch nicht kennst, wenn er noch nicht dein Herr geworden ist, so will ich dich aufrufen, diesen Herrn anzurufen, denn die Zeit ist kurz bemessen. Dieser Jesus, er kommt nicht nochmal, um zu retten, sondern er kommt umzurichten. Lasst uns diesen großen Gott anbeten. Lasst uns unsere Gedanken auf ihn richten. Und lasst uns darum bitten, dass Gott uns die Kraft darum gibt. Und will ich euch mit dazu mit einladen, mit mir aufzustehen und Gott um seine Gnade zu bitten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Du bist der Gott und Mensch zugleich der ob dieser Welt war, der gelebt hat, der einen stellvertretenden Tod für uns gelebt hat. Und so hoch der Himmel über der Erde ist, Herr, so groß ist deine Gnade über den, die dich fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, so hast du unsere Übertretungen von uns entfernt. Und wir wollen dir dafür wirklich danken. danken dafür, dass wir dich kennen dürfen und wollen dich bitten, dass du immer wieder auch, an uns arbeitest, uns hilfst, in diesem veränderten Leben zu leben, dass du uns Gnade schenkst, dass du die Kranken und Schwachen, aber auch in dieser Gemeinde segnest, die auch jetzt auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mit dabei sein dürfen. Aber noch mehr beten wir darum, dass du ihnen diese Hoffnung und Zuversicht auf dich schenkst, dass sie vielleicht auch bald bei dir sein werden, dass sie ihre Freude und Hoffnung in dir schöpfen wir beten, Herr, für uns alle, dass wir dein Wort gehorsam sind, dass wir die größte Notwendigkeit dieser Welt immer wieder vor Augen holen und dich loben und preisen aus ganzem Herzen und dein Wort wirklich tun wollen. Wir wollen dir danken und wollen dich anbeten, Herr. Amen. Und Ich den Herrn für sein Wort, das wir auch heute sehen durften bei diesem Gleichnis oder bei dieser Geschichte mit dem gelähmten Mann. Er hatte eine Erwartungshaltung, er wollte wieder gehen, er wollte körperliche Genesung, aber der Herr weiß besser, was wir benötigen. Der hat ihm nicht nur das ewige Leben geschenkt durch die Sündenvergebung, sondern auch noch die Genesung. Und so ist es oft auch bei uns. Wir denken, wir wissen, was wir möchten, wir denken, wir wissen, was das Beste für uns ist, aber oft ist es das nicht. Die Wünsche, die wir oftmals haben und die Ziele, sind oftmals nicht die besten. Und umso wichtiger ist es, dem Herrn zu vertrauen, dass er uns auf den Weg lenkt, der wirklich der Beste für uns ist. Und dieser Weg führt immer zum Herrn Jesus, denn er macht es wohl. Und er schenkt uns Weisheit und öffnet uns die Wege, die wir mit ihm gehen dürfen. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, um unseren Gottesdienst mit Gebet abzuschließen. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du der Herzenskenner bist, dass du wirklich weißt, wo unsere Probleme liegen, nämlich in der Sünde, dass du wirklich weißt, Herr, dass uns Ungehorsam und Sünde von dir trennt und dass du möchtest, dass wir zu dir kommen, um Vergebung dieser Sünden zu erlangen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du hilfst, auch jeden, der hier ist, diese lebendige Beziehung mit dir einzugehen und dass wir diese frohe Botschaft auch unseren Nächsten weitergeben, damit auch sie Vergebung der Sünden erlangen können. Egal, welche Probleme sie haben, es beginnt mit der Vergebung ihrer Sünden, diese anzugehen. Und so bitte ich dich, Herr, hilf uns, selbst ein Vorbild daran zu sein, hilf uns, das weiterzugeben, weil wir wissen, dass du stets unser Bestes möchtest und hilf uns, Herr, zu vertrauen, dass du ein guter und gnädiger Gott bist, Herr, der nur Gutes für uns im Sinn hat. Im Namen des Christus bitte ich. Amen.